Der Krise durch Poppy verfolgt, Riesen-Poppy verfolgt. Oh, wow, wow. Ich sag dir, wenn du solche Töchter hast, dann willst du ewig leben. <lacht> danke, danke für das wunderbare Lied. Wow.